Yo, hi und willkommen. Mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi oh, Wir sind hier auf Zephyr und erkunden noch immer die ganze Ortschaft hier nach Geheimnissen und so. Da müssen wir als nächstes hin. Das heißt, wir müssen hier erstmal durchrennen. Machen wir das doch mal. Ne? Oh Gott. Äh. <lacht> äh. Okay. Habe ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Okay. Bin ich aber gut. Ey, ich will einen Doppelsprung in der Luft machen, aber... Sollte ich mir vielleicht abgewöhnen, weil... Wenn ich dann X drücke, dann greift der Ding, ne? Und dann... Äh, tue ich mich wieder abseilen, ja? nicht extra kalt, ne? Deswegen sollte ich werden abgewendet. So. Müssen wir hier durch. Spätestens wenn wir da unten diesen... Oh Gott... Untergrund gehen müssen. Da wird es wahrscheinlich viel schwieriger zu navigieren, Oder in diesen Tempel. So, alles klar hier. Ich glaube, da oben ist das schon, ne? Oder war ich da schon? Ich glaube, da war ich schon, ne? Ich glaube, da war ich schon, ja. Da kann ich ja noch mal nachgucken, ne? Hm, ich liebe es so, Geheimnisse zu suchen. Ich weiß, das ist zwar tot langweilig für euch, aber... Gut, so ein Geheimnis hat schon wieder Macht abgelegt. Ich habe da wird die Sache so viel erleichtern. Habe ich so gefühl im Spiel? Gibt es eigentlich ein bild irgendwann, was man beachten musste bei normalen oder doppelt nicht schwert Ich meine. Als der doppelt Schwert bekommen habe, ne? wurde irgendwie gesagt, das ist mehr für Massenkämpfe ausgerichtet ne? Aber es hat jetzt irgendwie, weiter nicht vielleicht gibt es da wieder irgendwas so verstecktes oder nicht erzählt wird. Ja, warte mal, da bin ich nicht hochgegangen. Ah, kam diese Winde schon immer? Da habe ich glaub, die durch irgendwas freigeschaltet. ob irgendwas. Irgendwann mal was eingeschaltet oder so, was die ganzen binde hier aktiviert hat. Oder was ist los? Das sieht doch cool aus. So, oh, ja, mal Scheiß. Okay, fehlt kein Geheimnis, hier fehlt einfach nur eine Truhe. Alles klar, gut. Dann, da ist ein Geheimnis. Und da sind die Ruinen da hier. Oder erzählt wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Gebiet Eis Ja, das ist wahrscheinlich das ganze Teil. Ne? Na gut. Lippa -lippa. Das ist wahrscheinlich wieder das ganze Teil, was hier erkundet wird. Ne? Ja, hier fängt das schon ein Gebiet an. Da sind, hat er kommen? Okay, ich dachte, er war jetzt irgendwie. wartet die Augen wie im Boss jetzt oder irgendwie sowas? Bietet sich hier irgendwie so an, habe ich so ein Gefühl. Da ist sogar echt einer. Hey. So. Ja, ja dadurch habe ich ja genau ich kam aus dem ruinen raus und dann habe ich die dings hier aktiviert so, weiß wat, hier. Oh, da weiß was hier oder um ist noch einer glaubt mal bloß ein ja ich erfährt spiel hallo weißt doch wie schwer ich seid so nee. <lacht> Ich ganz so. Stimmt nicht, ja. Er kommt. Die können mich doch erreichen eigentlich, ne? Ah. irgendwie der roboter heißt das er so redet ne jetzt kommt der einsatz von diesem machtding an jetzt zum einsatz ja dreck ey oh. kronk besiegt hi äh. einfach dadurch durchgießt ja du oh, bist ziert der ganze auf mich oder die in die fresse Oh, oh, was da So, ja, war doch gut. Dann habe ich jetzt auch nicht so durchgeschiesst wie sonst immer. Also, weiß nicht, irgendwie lohnt sich das nicht. Zu bekämpfen habe ich so das Gefühl. Ich nehme an, die geben meine Erfahrungspunkte. Aber super. Ja, wir denken, wie schwer die Schwere zu bekämpfen sind. Vergleich zu so... 20 Sturmtruppler oder so. naja nee. ja, weiß, vielleicht gibt es eine Trophäe, wenn man irgendwie alle von ihnen erledigt. also ich nehme an, die sind einfach nur so random generiert, ne? Ja, gehen wir mal in die Eishöhlen. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Ort, ich noch nicht war. Weil ich noch nicht erreichen konnte. So. Das ist jetzt auch viel einfacher, hier durchzurennen. Ja, könnte man, könnte man mit einem Doppelsprung werden, alles ein bisschen einfacher, aber nein. So. Wow. Hey. Hey, gibt es da jetzt einfach nicht. Da machen wir im Einsprung so. und hier hoch und der fette Typ da oben steht der Mann da. So, hier muss ich doch irgendwo einen Ort finden, wo ich vorher noch nicht hin kann. Ich also, wir können euch nicht alles hier erkunden, weil da unten war irgendwie so was Rotes. Also irgendwo hier war was Rotes da. Für mich irgendwie ein Zeichen ist, dass irgendwo wir noch nicht komplett durch können, aber das ist eigentlich egal. Ich meine, selbst wenn wir schon irgendwie so Macht, essenzen oder so bekommen würden, das wird doch schon ein Besuch hier wert sein. Du hast so geschrien. Lass mich in Rodo. Ich gehe noch mal alles hier ab. wenn ihr nichts dagegen ab, ne? Oh. da war ich glaube noch nicht. Und Hallo, heute oh, halt schönes Finde. <lacht> ganz ehrlich, selbst wenn, wenn all die Sachen, die ich mir jetzt hole, irgendwie mir das Spiel in Zukunft ein bisschen einfacher machen, ne? das ist mir so von egal. Wir hatten schon genug Frust, also ich hatte schon genug Frust. Also, wenn er mich fragt. Ich hätte gern einen entspannteren späteren Teil von diesem Spiel. Hm. Wo bin ich dann jetzt hier? Ich mache Eiswürfel? Na No Eiswählen. Eiswählen ist sowieso erledigt, also gut, ja. Kann man mal machen, oder ne? So da sehe ich da schon mal auf der Karte irgendwo, nicht so ein Dingen ziehen. Ach, da war doch, wo wir gegen die zweite Schwester ja gekämpft haben letztens, ne? Zweite, zweite, ne? Die Tuss aus dem Intro. Die ist aus dem Intro. Ich weiß jetzt nicht. Müssen das da oben irgendwo? Äh. Achso, da kann ich mich festhalten. Stimmt, äh. oder ich kann den ja machen. Stylisch. Ah, da, okay hat ich noch nicht Griff, wann habe ich einen Griff noch bekommen, hat ich da nicht schon hier. So. Äh. Also ja, hm. Nämlich an, ey. Das ganze Gebiet zählt ja auch noch jetzt zu. Irgendwo noch ein Geheimnis. So, da ist ein. Da bist du ein Boss. Hallo? Der sieht mich gar nicht. den meine macht wieder zurück so jetzt kann ich auch schön meine machtfähigkeiten ja einsetzen schön die haben die haben nie gesehen dass ich hier war war oh Gott oh Gott ich nehme an hier war nichts ne Weg. So. War schon mal hier? Aber von da bin ich hingekommen, ne? Wart 14, 17 Prozent. So, hier fehlt aber noch irgendwo was. Da so, mach mal den ja. Oh Gott, ich dachte, ich wäre da zu früh. Ah. Dachte, da oben auch noch dazu, nee. Ne? Ja, da ist wieder woanders. Hm. Oh Gott. Ich dachte, das sah mich sehr näher aus. Nein. Alter. einfacher da jetzt alle sind ey. wie viel unterschied schon ein bisschen mehr schaden machen kann ne? ja du triffst mich von dadurch ich dich aber nicht oh. also nee. So. das sind da? Da war ich schon, ne? Ja, bis jetzt aber noch nicht so viel gefunden, finde ich. Vielleicht da unten, ne? Lass mich raten, da warte bestimmt jetzt auch ein Boss, ne? Jetzt warte die zweite Schwester so wieder in ihre T-Pros, was wir haben schon gegeneinander kämpfen und <lacht> kämpfen weit noch mal so. ah, äh. dreck ich werde die Tür jetzt wieder aufmachen können, oder? Das stimmt ja nach dem Kampf irgendwie am BD hier so eine Tür aktiviert, ne? hat ah, jetzt muss von der anderen Seite wieder hinkommen ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gott da müssen wir ist mal ja ganz weg habe ich so ein Gefühl gott, nicht darauf treten danke so dann müssen wir erstmal hier weg. Äh ja weg also von wo in, äh müssen hier ein. Glaube ich. Dann kommen wir da zum Venator-Frag. Wie komme ich wieder hin? Ich gucke mir den Weg ja immer an, aber... Den mir so zu merken. Ja. Dann muss ich hier... Jetzt ist der schon wieder da. Tschüss. Nicht überleveln, ne? Deswegen tue ich den jetzt nicht kaputt. Nur deswegen. Gott. So ich habe das Geräusch noch gehört, Sehr gut. Warte mal. Dabei bin ich voll falsch. Oh so, Eis. Da sind die Warte mal, hier war ich doch richtig, oder? Das ist also ein genau. Da so, und jetzt, ja, von hier bin ich nämlich ursprünglich gekommen, genau, als ich zum ersten Mal hier war. Mal an. Ich habe gesehen, wie das. Ich habe nur gesehen, wie du arbeit gemacht hast, ey. Kann ich Bock hier hoch? Ja, nee. Hallo? Ach so. Ich dachte, das wäre da aufzugehen. So. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen mehr rausschneiden, weil... Ja... Ist schon so ein bisschen herum mehr herum irren als finden. So. Ich hoffe, ich habe in dem Grab nichts mehr, was ich noch suchen muss. Aber es scheint sehr abgeschlossen zu sein. Imperiale Grabungsstätte, das ist das, was ich. So, wie habe ich hier nur 17 Prozent? Kann da irgendwie nicht sein. Benato fragt, da ist doch ganz unten, ne? Ja hier. Da ist noch eine Truhe. Stimmt, da ist so eine Stimpack-Truhe, die will ich haben. Na, was denn hier? Grüne. Hab ich doch schon mal benutzt. Kannst du mir helfen, BD? Hm, hat irgendeinen grund als das ding bewege nee, ne? gott so sieht es aus als müsste ich so einen riesigen umweg gehen Und da komme ich vielleicht einfach so hier oben Oh, ich konnte ihn hacken, habe ich gesehen. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Okay, so Jetzt sind wir schon wieder ein anderes Gebiet. Da ja, tun wir mal hacken. Kein ja, Schaden, die alle jetzt hacken. Auch hier bin ich hoch so glaube ich. Oder komme ich doch nirgendwo hin oder? da komme ich hier hoch muss ich wahrscheinlich noch gar nicht hin ne? ich kann mal versuchen gegen diese viecher hier zu kämpfen die hier unten um oder ich kann versuchen ja zu tauchen oh, nee. Viecher ich teilen aber aus, echt? So aus, als müsste ich noch nicht erinnern Versuch mal gegen das fette Ding in der Mitte. Wo ist ja nicht ein Speichpunkt in der Nähe? Ich will das meinen Speichpunkt hier holen. Mit, wenn ich wer weiß, wo wieder landen, hm. ja, bin ich noch nicht reingegangen. Dann los ja. hier. Oh. Geben. Das gebe ich mir jetzt mal ja wollen. Noch mehr. Maximal AP. acht rohenbo, die sind wahrscheinlich alle unter Wasser, ne? Das ist nicht so nah. ne. sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt da ohne Licht durchgerannt werde, ne? Hm, ich habe da so ein Slave-Won. Ja, ich gehe jetzt einmal zum Speicherpunkt und dann gehen wir hier ein bisschen tauchen. Das, das Gefühl, hier werden sich hier wahrscheinlich alle Schätze finden. Ne? Oh, nein, nicht da lang, aber wie komme ich jetzt da hoch? Nee. Oh Gott. aber wenn Spaß hier alles zu suchen. Okay. Jetzt ein Speicherpunkt. Wie komme ich denn da draußen zu dem einen? Okay. Steam Stimpax unsere HP leistet massiv. jetzt es Eis holen, alles klar. Da will ich nicht hin. Gut dann heißt erstmal hier ein bisschen dieses fette Viech erledigen. Ich weiß gar nicht ob das ein neues Viech war oder nicht. Das sieht aus wie das Viech aus den Eis holen. Und dann müssen wir ein bisschen tauchen, habe ich sorgt für gar kein von denen erledigt oder? Gar Dreck habe ich gesehen. Fancy Cutscene. Nein, bleib hier. das ist doch schon was? Ich sehe auch was. Ich konnte den nicht scannen, also. Nicht ein bisschen schade. Für George. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. gehört nächste tor alle thronen sind hier unter wasser ne? kann ich ein unter wasser heilen ne. das sieht doch aus in gold ich erwarte ja nur dass irgendwann mal so ein blöder fisch irgendwie so kommen und mich auf einmal wegfrisst hier Super Mario hat 64 dieser riesige Aal, der aus Wänden schießt. Wahrscheinlich genau die verkehrte Musik, aber soll's. so jetzt so Schon sagen da kann ich das schiff irgendwie erkunden äh, scannen obwohl oben an land auch eins ist so, sagen wir ja kann man eigentlich irgendwie an den farm erkennen was da schon drin ist oder so elementar natur hm, hm, hm, hm. So, hat ah, diese eine Boss, den müssen wir auch noch einigen Mac. Ich, nicht... so, ich weiß nicht wo ich bin und wo ich jetzt schon war, aber für äh... so, jetzt noch mehr irgendwo. Aber hier war ich doch noch nicht. Hm, hm, hm, hm. Ja, unter Wasserlevel in Spielen ne? wer mag sie niemand unter Wasser spielen im Video -Spie unter Wasserlevel in Videospielen sind meine Lieblingslevel sagte niemand ever Auf dieser Welt seiner Elementar Natur Gut. ich hätte gerne das ganze Set wenn es geht es mehr wenn ich ja irgendwo eine Abkürzung irgendwie so für irgendwas finde besten zu diesem Bosskampf da. Da wäre echt Knorke. Uah! Nein, nicht, nicht da reinglitschen. Nicht schon wieder. Ich müsste halt ja irgendwann den ein paar so gehängt haben, wo ich da einmal durch die Level gefallen bin. Hoffentlich. So, wie viele Throne habe ich jetzt gefunden unter Wasser drei. Ich kann mich jetzt auch nicht verlassen, dass das alle sind, also. Oh, da ist aber noch eine. Einige sind wahrscheinlich irgendwie an Gebieten, wo ich noch nicht hin kann. Und dieses eine Gebiet, wo ich da hochklettern konnte, ja, wo ich beziehungsweise nicht hochklettern konnte. Ja, vielleicht schalte ich das ja frei, wenn ich irgendwie diesen Boss erledige. er war ja vor so einer Tür oder so. So sieben von acht. oder oh, nee, das ist wieder ein anderes Gebiet. dreck ja, warte mal. Da. ich irgendwo was verpasst? So. so karte ist hier irgendwo eine Schnur. Na da, boah. Ha, ich kann jetzt doch so springen. Na. No. Man kann ich jetzt hacken? So, wo war das jetzt? Ja, da kann ich doch. Da bin ich doch schon mal hochgeklettert. Irgendwann, oder? Warte mal, okay, ich dachte, da steht schon wieder jemand neben dem Viech. Gott. Ähm Geräusch das ist überhaupt man zum Scannen. Natürlich war ja die ganze Zeit hier, deswegen habe ich noch die Zeit, mich hier umzuschauen. So da so, irgendwann bin ich noch mal da hochgeklettert. mache ich jetzt doppelsprung ah, da kann ich früher noch nicht hoch glaube ich und da kann ich gar nicht hin. So, jetzt komme ich wahrscheinlich zu diesen ah, okay und da da komme ich wahrscheinlich zu dieser goldenen truhe ne? uh, okay uh, Oh gott dachte Da kann man hin. Boah. Hey, ich bin da irgendwo gelandet. da machen wir noch nicht mal Schaden. Was? Oh. Glaub ich glaube, ich hätte da Machtschub einsetzen müssen. Gott, sagt gefühlt muss ich erst mal Story war muss ich story -mäßig irgendwann hin und ich gehe ja schon viel zu früh hin dann habe ich oh nein okay hier schon wieder ein anderes gebiet das heißt irgendwo habe ich eine truhe da verpasst in diesem ein gebiet bestimmt unter wasser direkt bis am scannen sterniger der ja du hast den jetzt gerade ne den hast also wir sind schon drei von denen vorbeigelaufen ne? gelaufen nee? ja, finde ich ein bisschen doof du musst ja ganz spezifische dinger von denen nee? hinten nee. so ist ja oben noch irgendwas also gefühl ich sollte noch gar nicht hier sein aber soll es dann sollen die das Gebiet noch nicht aufmachen für mich. So einfach geht das. Ich glaube die gleiche Geschichte wie mit diesen diesen Ein Dingen, Ja, wo ich mich eine halbe Stunde lang rumgeeiert habe, Und wo ich dachte, ich könnte da schon nehmen. Aber so ich überhaupt. So äh, vier Thronen, ein von drei Geheimnisse. Ich bin hoch optionales Gebiet hier aus, aber Elementar Natur 2 unter Wasser ist nichts. Warte mal da. Oh, okay. Cool. Fähigkeitspunkt. soll vielleicht mal gucken. Was brauche ich denn hier? Irgendwas mit einem Ding. Irgendwo gab es doch hier, da maximal macht das nehmen wir als nächstes so kann ich hier noch irgendjemand auch schnell durch glaube ich jetzt noch mal hier kurz tauchen und gucken Dann können wir ein paar beenden dann werden wir wahrscheinlich weiter hier erkunden im nächsten part das ist einfach viel zu groß ey wir hey, sind halt nie fertig hier mit dem planeten geht einfach immer weiter und ich sehe jetzt hier nichts also ja, ich meine ich habe hier alles sehr gefunden also mal hier so da geht gar nicht durch also Oh, dann erkennen wir, erkennen wir, erkunden wir mal das restliche Gebiet hier beim nächsten Mal, ne? Sieht, wie gesagt, hoch optional aus, aber was soll's? Wir gehen trotzdem jetzt hier durch. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat bad gefallen. Wenn ja, hinter wieder ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. es würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.